Liebe Leute, ich grüße euch recht herzlich zu der Schneebergüberschreitung im Herbst. Wenn ihr wissen möchtet, wie der untere Herminensteig und der obere Herminensteig ähm, ausschaut, die Schlüsselstellen, ähm, oben das Hochplateau, die Gipfelkreuze, die sich hier oben befinden, Elisabeth Kirchlein, wenn ihr das alles sehen möchtet, dann bleibt dran. Und jetzt nehme ich euch mit zu der Schneebergüberschreitung. Die Tour beginnt im Schneebergdörfel, führt über den unteren Herminsteig zu einer Quelle. Weiter geht es in Richtung nördlichen Grafensteig zum Einstieg von oberen Herminsteig. Die Route verläuft weiter zur Hochschneebergbahn Richtung Elisabethkirchlein zum Aussichtspunkt Paradies der Blicke zum Wachsriegel Gipfelkreuz. Nun führt die Route weiter zum Klosterwappen auf dem Hochschneeberg Gipfelkreuz und weiter zur Fischehütte und Kaiserstein. Der Abstieg verläuft über den Nadelgrat zum Ausgangspunkt Schneebergdörfel. Also gestartet wird. Am unteren Herminensteig. Hier sieht man, wir haben noch ungefähr 15 Minuten bis zum Einstieg. Also da oben, da befindet sich irgendwo die Schlüsselstelle von den unteren Herminensteig. Ich glaube, das war die Schlüsselstelle vor dem unteren Herminensteig. Und jetzt sind wir da auf ein richtig schönes Platz. Also von hier. Kann man schon die erste Hütte von, von der Zahnradbahn vom Schneeberg Bahnhof erkennen ich hoffe man sieht das so auf die Bilder kann es leider nicht ähm, zoomen phänomenale Aussicht perfektes Wetter da ist momentan Leben ein Brutal. Also, die sind alle aufgetaut. <lacht> oh, Quelle. da geht es jetzt entlang, äh, zum das ist der Grafensteig und wie man da sieht, zum oberen Herminsteig, 15 Minuten, dann geht die Felskletterei voraussichtlich los. Ja, jetzt geht es den Grafensteig entlang, jetzt der ich euch noch was vom von Elisabeth Kirchlein erzählen. Also da bin ich schon gespannt wie die ausschaut. Das ist ein markanter Punkt. Boah. Schaut euch das an. Ja, da geht es rauf. Das ist eine Klepperei dann. So, aber jetzt zum Elisabeth Kirchlein. Ja, das schaut doch. Wahnsinn. Ja, das Elisabeth-Kirchlein, das wurde ja gebaut vom Kaiser Franz Josef I. 1901, im Andenken von der Kaiserin Elisabeth, auch bekannt unter dem Namen, man kennt es von den Fernsehfilmen, Sissi. Die wurde ja ähm, op, 1898 mit, einer, mit einem Stich ins Herz, mit einer kleinen Pfeile bei einem Attentat in Genf ermordet wurde. Ja, und da bin ich schon gespannt, wie das Ganze ausschaut. Und ja, lasst es überraschen. So, und da geht es jetzt zum Einstieg von dem oberen Herminensteig. Mal kurz die Aussicht genießen. Langsam wird der Minensteig, obere, schon etwas anspruchsvoller. Mehr Geröll, mehr Steine. Wow. Immer Aber brav. Schneebergdörfel, Dörfel, da bin ich gestartet, also später geht es dann auch wieder retour. Ja, mal schauen, Wir ist auch noch ein lange Weg. Jetzt geht die leichte Felskletterei los. Wird spannend. Super. Ich muss die Kamera wegpacken. So ein wenig zum Klettern ist. Aber ich glaube, ihr kriegt dann so einen Eindruck, wie es da weiter rauf geht dann. Also da oben, da erkennt man schon die Fischerhütte, also das ist mein Ziel, da müssen wir nur rauf. Ja, und so schaut das, Gebiet massiv aus, und da geht der Weg eben weiter. Also da oben, da erkennt man schon die Schneeberg-Bergstation. Also man kann da auch mit der, mit der Zahnradbahn rauffahren. Also man muss nicht unbedingt drauf gehen, so wie ich das gemacht habe. Und der weitere Wegverlauf führt über die Felszacken zu den Gipfeln darauf. Und da ist dann der Ausstieg. Und da müssen wir jetzt weiter. So, das was wir hier sehen, das ist die Schlüsselstelle vom oberen Herminensteig. Also, schaut nicht so schwierig aus. Aber leider muss ich da die Kamera wegpacken. Ja, der Weg verläuft über die Feldspitzen. Ja, Ober mir, ich weiß nicht ob man sie erkennen kann, aber da glaube ich kreisen schauen. Die Geier, die jüdrigen Mäume näher. Wahrscheinlich ja. halbe ich Stand. Eine Versicherung, eine Seilversicherung. Okay. Ich habe es gerade geschafft. Ich bin gerade am Ausstieg vom oberen Hermines Steig angekommen. Vor mir liegt der gerade die Felskletterei und wo ich gerade darüber geklettert bin. Da drüben ist das Berghotel bzw. die Hütte. Da werden wir rüber starten. Im Hintergrund sieht man schon ähm, das Elisabeth-Kirchlein. Das werden wir sie auch anschauen. Da bin ich schon gespannt, wie das ausschaut. Das ist ein recht markanter Punkt. Ja, und so schaut der Ausstieg aus. Auf der linken Seite sieht man das Gipfelkreuz vom Hochschneeberg, da werden wir rüber gehen. Oder ich werde da rüber gehen. Und dann werde ich über die, die Kanten zu der Fischerhütte rübergehen. Und dann den Nadelgrat, das ist, das ist der Bergrücken, der was so runterrennt, da werde ich dann absteigen. Und mittlerweile bin ich bei der Hütte angekommen. Da sieht man noch mal den Grat bzw. einen Teil vom Grat, wo ich gerade aufgestiegen bin. Von der Richtung bin ich gerade gekommen und das ist eben die Hütte. I did four courses. Nights and Ich habe die Bergbahn, die es schöner Kinderspielplatz Wo ist da für die Kleinen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Schade, Schade dass es leider abgeschlossen ist, jetzt kann man leider nicht reinschauen. Schaut euch das einmal an, das ist ja fantastisch. oben ist das Wachsriegel-Gipfelkreuz. Äh, da werden wir noch ein noch raufgehen. Und mittlerweile fährt die Branche wieder runter, Retour. Also, das ist jetzt der Punkt Paradies der Blicke. So, da. mittlerweile bin ich am Gipfelkreuz Wachsringel angekommen. Super Gipfelkreuz, auf jeden Fall mal Bergheiler Nolle. Sind. Das ist der nächste Gipfel da oben. Das ja, wird wahrscheinlich noch eine halbe Stunde dauern. Dann bin ich da oben. Aber jetzt schauen wir uns mal das Gipfelkreuz an. Also da hinten, ganz hinten, da sieht man sogar Wien. Das ist echt ein Wahnsinn, was heute, was man für richtige Fernsicht hat. das Gipfel kam schon langsam immer näher, mittlerweile bin ich selber auch schon etwas angeschlagen von der Tour, aber ich glaube, wird das alles noch bewältigen. So, schon langsam kommt der Gipfel immer näher. Ich denke, auf dem Video wird man es wahrscheinlich auch schon erkennen können, das Gipfelkreuz. Was das links daneben ist, das weiß ich nicht, was das ist. Da muss ich nochmal recherchieren. Oder vielleicht, was war denn von euch? Dann kannst du in die Kommentare irgendwo reinschreiben. Ja, und da geht es jetzt auf. Wie man da sieht, die Flugzeuge, die kommen auch schon immer näher. Schaut mal, was da jetzt kommt, das ist das nächste Gipfelkreuz. Das der Rückblick zum Wachsriegel gipfelkreuz wo wir vorher waren, da sieht wir noch mal den Grat, wo ich raufmarschiert bin. Jetzt geht es weiter zu der Fischehütte. Da ganz links sieht man so einen Da werden wir kurz einen Rundum nochmal machen. Ja, Fischehütte Da unten ist das Schneedörfel, da ist der Ausgangspunkt. Und der Krater. Das ist der Nadelgrad, das wird der Rückweg. So, da drüben, wo die zwei sitzen, da ist der Aus- bzw. Einstieg zum Nadelgrat. Also das, was man da vor uns senkt, das ist jetzt der Nadelgrat. Dann werde ich jetzt absteigen. Wird ja, wieder eine kleine Herausforderung werden. Also das ist jetzt der Einstieg vom Nadelgrat da verläuft der Weg ganz so runter, ganz so rüber und dann wieder Richtung Auto. Momentan zieht es etwas zu, damit die Wolken, also ich werde mich beeilen, damit ich da schnellstmöglich runter kann. Ja, brutal. Ja, hauptsächlich geht es da entlang. Das Problem bei dem Weg ist, der ist ziemlich schwierig. Also, Röll, wenn man da einmal kurz nicht aufpasst, dann, ja, dann kann es passieren, dass man abstürzt. Ja, man sieht, ich stecke da mitten in die Wolken drinnen, so schnell kann du es zuziehen, aber ja, brutal. Also der obere Weg, der war wirklich, ja, also abstieg. Also, abstiegsmäßig katastrophal. Obwohl ich bin momentan eh noch ganz oben. Ah ja. Schaut, also jetzt ist die Fernsicht zumindest vorbei. Also, absteigen, no. Der ist rutschig, der ist glitschig, man kann sich zum Teil gar nicht so richtig festhalten. So, schauen wir mal, wie es da aufgeht. Der einzige Vorteil ist, man so zuzieht, dass man nicht zeigt wie weit das zum Auto ist. <lacht> oh ja. Der Nadelgrad hat sein Namen gerecht, wenn man sich das so anschaut. Also überall lauter Latschen. Also wie man da, das gerade zeigt, diese richtige Rollpartie. Also da ein falscher Tritt, dann rutscht man da runter. Ganz zu Ende. <lacht> So, mittlerweile befinde ich mich ein Ende vom Nadelsteig, bzw. ein Ausstieg. So, aber jetzt habe ich es bald geschafft. Jetzt bin ich bald runter, Nur ein paar Kilometer. Dann bin ich wieder beim Auto. Da zum Abschluss nochmal da links das Schneebergmassiv also das ist der Minnensteig der was da rauf geht und rechts das ist der Nadelgrad mittlerweile bin ich fast beim Auto an angekommen. Ich bin fix und fertig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich vom Auto das Gaspedal so irgendwie bedienen kann. Die technischen Daten, also es waren 12 Stunden und 30 Minuten Fußmarsch, wobei ungefähr Gesamt 30 Minuten Pause waren, sonst ist alles durchgegangen. Es waren 1600 Höhenmeter in Summe, Aufstieg und ungefähr 20 Kilometer. So. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ich wünsche euch nur eine gute Zeit